So, wir probieren jetzt dann Fluchstufe 4 mit dem Attentäter. Mal gucken, wie das läuft. Und je nachdem, was wir für Fähigkeiten kriegen, läuft es mal besser, und mal nicht so gut. tödliche Wirkung erstmal nehmen. Ja, ich probiere dann auch bis 5. Januar noch die anderen beiden versteckten Geschenke vom Eventboss zu erhalten. Gucken, ob wir das in der Zeit hinkriegen. Und jetzt kriegen wir wieder nur Scheiße. Können ja auch nicht wahr sein. Oh Mann, ich will nicht immer neu rollen. Krass, was denn das dunkles portal vor dir und ein weiteres das einige Meter von dir entfernt steht Oho, wir sind ein hexenmeister aus ww aber das nehmen wir nicht auch kein mensch ein portal ist da wie nicht laufen wollen Ja, könnten sich die mal bitte alle auf einen Fleck stellen. Sehr nett. Kann man so viel einfacher töten. Wenn man nicht wieder hängen bleibt. Da, und Boah, Unterwerfung direkt bekommen. Cool. Nee, gib dich. Mut nehmen wir nur, wenn er mehr Leben gibt. raus da, da, da, da. Ah, hier schon wieder so alle auf einen Fleck, bitte. Hm. Mhm. Außerdem müssen wir den hier auch noch ein bisschen leveln. Da passt sich das, dass wir probieren, die ganzen Flüche einmal zu spielen. wäre das geschenk brauchen wir nicht ach verdammte jetzt müssen wir was von den Scheißdinger nehmen ach, kann ja auch nicht mal in einem lauf nur gute fähigkeiten kommen ja aber gut das hat man ja bei jedem ähm, Spiel, das genauso aufgebaut ist ich weiß die haben namen die spiele aber die fallen mir gerade nicht ein also mir natürlich fallen mir die titel der ganzen spiele ein aber nicht ob es ein gleich gut leid keine ahnung blockkraft das ist auch gut Schadenserhöhung, auch gut Hier diese bomben ist schon wieder. Ja, Schattenschritt will ich immer noch nicht. Du, achso, wir haben ja schon cool. Das war ja gar nicht mehr nehmen. Brauchen wir nur noch was nehmen, wenn was Gutes dabei ist. Hm, ein Boss da. Ja, wir machen als erstes ihn hier. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon genug Schaden machen, die Bosse. Nicht, wenn es stehen bleibt, das Spiel. Schadenserhöhung Ja, ist klar. Naja, irgendwie sind sie gestorben. So, so, so. Oh, ey, diese Bomben hein ich, sie gehen mir so auf die Nerven. Jetzt schlägt er uns in einer Tour diesen Schattenschritt vor. Das kann ja auch nicht wahr sein. Nehmen wir das. Das. Weil es gibt ja noch ein paar Fähigkeiten, die besser sind und die wir gebrauchen können. Aber irgendwie will er uns sie nicht geben. Was zum Was ein Scheiß. Da wird was angezeigt. Was ist das? Was hat das jetzt gegeben? Dann kriegt man zwei Sachen, die gut sind zur Auswahl. Kann ja wohl nicht sein. Was sind das für Dinger? Muss man die einsammeln? Bringen die einem was? Werden voll viele angezeigt. ich nicht verbringen das oh. das ist einfach nur sehr viele diesen Stein die wir sammeln müssen hm, keine Ahnung irgendeinen Grund wird sie ja haben also holen wir uns die auch Gucken. Ist. Das. Also den Giftnebel hätte ich noch schon irgendwie gerne. Aber naja. Schön viele Gegner kann man voll gut leveln. Boah, nee. Also wenn der Boss kommt und wenn der Boss stirbt. Takt kurz. Machen wir das. Ach ja, jetzt kann ich es ja einfach umprügeln. Voll geil. Häufigkeit, Mehrfachwirkung. Brauchen wir nicht. Schadenserhöhung. So, die waren ja jetzt richtig gut zu töten. War längere Dauer. War ja, ich bin wieder in so Bombenhaini gelaufen. War ja klar. So, oh, da ist wieder so ein Ding. Ich glaube, das gibt auch Erfahrungspunkte. Ja, zweimal Lebens... Kristalle, oh, ja, gut, das? aber die Lebenskristalle brauchen wir nun grad gar nicht. Gucken, ist hier noch irgendwo auf der Karte so ein anderes Ding? Hat keins aktiv? Bescheid unsere Fähigkeiten sind alle noch nicht so hochgelevelt. Sehr schade. Da, da, da, da, da, da. Ah, ah, ah. Ja, auf jeden Fall irgendwie Magnet oder so sollten wir noch mal mitgehen, wenn guter vorgeschlagen wird. Ey, diese Bomben eigentlich ne? so alle mit dem Kreis stellen. Danke. Also, das ist jetzt Fluch, also gar nicht viel. Ne? Oh, da ist wieder so ein rot so ein Ding aufgetaucht. Mal gucken. Wenn hier nicht tausende von gegnern. Also entweder gibt es uns das blaue Kristalle. Oder Erfahrungspunkte, weiß ich gar nicht. Ist schwer zu erkennen, da war ja währenddessen noch. Ah, jetzt aber immer Wolke. Äh, noch währenddessen die ganzen Gegner platt machen. Dadurch ja auch das und Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt müssen wir Giftwolke pimpen. Oh, da ist wieder was aufgetaucht. Auch schnell einsammeln, nicht das verschwinden Wäre ja voll doof. Ah, ein Boss aufgetaucht. Oh nee, der Drehheini wieder ist nicht wahr mag den nicht. Jetzt haben wir fertig mit drehen. Oh, jetzt haben wir noch den anderen Fatzen. Sind gestorben. Schade. Ach nee, oh, zu spät gesehen. Da war ein super Upgrade für die Giftwolke. Das ist ja jetzt ärgerlich. Das habe ich zu spät gesehen. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Was es auch mal ist. Hier mal ein Heilkristall, zum so ein Kristall. Da oben ist noch ein Heilkristall. Auch mal mit. Dann schauen wir uns mal hier in die Mitte. Oh, hier ein paar Erfahrungspunkte. Da, da. Oh, ne ja. Läuft mittelmäßig gerade. Spontanentzündung. Also. Ah, spinnen, aber jetzt ist das direkt so ein Ding aufgetaucht. Und ein Heilkristall. Also, ich muss einmal nach unten daschen. So. Nächsten Bosse. Oh nee. Der Flammenheini. Ja, witzig. Was soll denn das jetzt? Der lässt einen sich auch nur bewegen, wenn Ja, ist völlig latte gerade, was ich hier drücke. So, keine Ahnung. Boah, unsere Fähigkeiten sind alle noch ganz schön niedrig. fraglich ob wir die letzten beiden Bosse schaffen, so doll wie das Hack diesmal, wenn die auftauchen. Oh je, da ist wieder so ein... Was auch immer. So, machen wir wenig Schaden. Ist ja peinlich. Ja, ja. Das ist gut. Ein Heilkristall immerhin gucken nicht dass hier wieder irgendwo so ein Ding zum Einsammeln auftaucht das schlimmste sind ja einfach nur die ganzen Bodenflächen ansonsten ist es ganz easy Oh, da ist einer aufgetaucht. Oh, und hier sind auch. Boah, Alter, ich habe gleich Standbilder. Oh, guck mal, gleich kommen auch die letzten beiden Bosse. Und so, nehmen wir noch mal das mit, was? Und ein Heilkristall, danke. Macht doch noch mehr Flächen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, mhm. Ja, hier ist völlig Lacke, wo ich nicht ausweiche. Ja, auch wenn wir nicht drin drinstehen, kriegen wir Schaden. Ist natürlich logisch. Ja, ist völlig egal, was wir jetzt nehmen, Alter. Ja, ich hab. kann auch nicht ausweichen, wenn es Bild stehen bleibt, also. Was zum Henker? Oh, wir haben gewonnen, wie auch immer. Wir das gemacht haben. So, das war Fluch Level. Äh, keine Ahnung. Weiß nicht. Drei, vier? So probieren jetzt noch den Unendlich-Modus. Gewinne ein Spiel mit allen Flüchen. Was stand da? Ah, Es war Fluch Level 4. Gut. Haben wir das auch geklappt? Also Fluch Level 4 erfolgreich absolviert. Ja, davon brauchen wir jetzt nichts mehr. So. Immer in eine Linie stellen bitte. Danke. Ja, der Spring Heini kommt schon wieder. Mein meine, Stück der Sprengheini super schnell. müssen unbedingt bis hier die Bosse kommen echt mal ein bisschen noch leveln. Genossen. Oh, Alter, lass mich doch bewegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nimm das mit. ein bisschen ausschau halten ob hier ein heilkristall angezeigt wird aber das scheint momentan nicht der fall zu sein aber rechts oben wird schon wieder so ein ding angezeigt dann werden wir da mal hingehen Das sind Christen. Ah, also, diesmal habe ich es gesehen. Erfahrungspunkte, eine große Menge. Alles ah, ja cool. Oh, guck mal. Ressourcen. Hat gehakt. Die Bosse kommen. Je. Yeah. reingelaufen. Ja, ich mh. ich spring nach rechts, so springt der Charakter in der Links. Schon klar. Oh. Ich eigentlich rollen hier oder was? Ja, mh, klar. Wir sind gestorben, weil weiß weiß ich. Eine Scheiße. Ja, hauptsache mal hier im Ernst. Die fallen jetzt. Hm, klar. Und das zählt natürlich nicht. So. Welche blöde Stufe ist der jetzt? 37. Und wir müssen immer noch. Ähm, nein. Da. Die Höhlen auf 6 bringen. Uh. Elektrisch, Elementalist, Roband. Was der Ja, super Bomben kriegen wir dann. Wir würden so ein Scheiß? ist für den super schlecht, aber okay. Mehrfach-Zauberkontrolle. Höhe die Wahrscheinlichkeit, dass lange Ketten von Mehrfach-Zaubern zustande kommen. Was? Einfach mal mitnehmen. Ich weiß auch nicht, irgendwie kann man das hier erhöhen. Ah, bestimmt durch Erfolge. Dass man irgendwie einen Runenpunkt mehr bekommt. Verbessert deine Runenkraft. Ah, ja, cool. Warte von geredet. Overlord My Modus Zyklus 3. Ja, Wohl äh nicht. So. Ja, den hier nee, den machen wir nicht. Den machen wir gerade. von Einöde auf 5. Kerker der Verzweiflung auf 3. Ah, wir machen das für so einen Runenstein, genau.